eingeladen, er sagte, ja, ich bat ihn den Oberteil an. er sagte nein. Und dann wäre da noch Jules, eine exzellente Ingenieure mit unfassbaren Erfindungen. Erkunde die V-Teller, um die gesamte Crew kennenzulernen. Sieh dir auch den Designschirm an. Mit dem Battle Pass kannst du dir deinen ganz eigenen bauen. Am Ende der Saison wird er ganz nach deinem Geschmack sein. Während deines Abenteuers wird es neue Gebiete zum erkunden, neue Form Team frei. Fang mit dem Design deines eigenen Schirms an, verdiene 1500 V-Bucks und noch viel mehr. Worauf wartest du da noch? Tauche ein! Ende der Saison wird es ganz nach deinem Geschmack sein. Während deines Abenteuers wird es neue Gebiete zum Erkunden, neue Fortbewegungsmöglichkeiten und coole Überraschungen geben. Also aufgepasst! Also hol dir den Battle Pass und schalte dein Drifter-Team frei. Fang mit dem Design deines eigenen Schirms an, verdiene 1500 v bucks und noch viel mehr. Worauf wartest du da noch? Kaufe ein!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 This is all good.